Hallo zusammen, ich bin Nicole Steiner, Schauspielerin bei der Karlskühne Gassenschau und ich zeige euch heute ein bisschen das Leben hinter der Kulissen. Wir an mit meinem Wohnwagen. An. Kommen wir mal mit. Jetzt haben wir hier schon einen ersten kleinen Räuber. Hier unten immer schön im Schatten. Das ist der kleine Räuber Lou. <lacht> Herzlich willkommen in meinem Reich. Wir haben hier die Küche mit zwei Herdplatten und einem kleinen Kühlschrank. Und ein Wohnzimmer natürlich. Und ja, hier schlafe ich. Und dort ist mein Sohn daheim. Der zweite Räuber, zwölf 12 der Leuk, der wahrscheinlich eine Sau drin hat. Ja. Nehmen wir Platz. Das Leben hier findet eigentlich draussen statt. Man lebt sehr mit dem Wetter zusammen, natürlich. Man hat die kleinen Wohnwagen, die wo meistens irgendwie nur ein Bett inne haben. Das heisst, man ist in der Küche draussen, man ist, wenn man aufs WC ist draussen, oder wenn man gut duschen Das ist das Leben mit dem Wetter zusammen, das ich wahnsinnig schön finde. Weil man du ja so mit der Natur zusammen. Es hat immer noch ein bisschen für mich das Gaukler, Ich liegt immer noch etwas in der Luft. Auch wenn das wahnsinnige große grosse Maschinerie geworden ist, es ist immer noch so, ein bisschen so da und das friert mich auch heute zum Teil noch, Auch wenn ich so Bilder sehe von früher sehe, denke ich, es ist immer noch da. Das punkige und das chaotische auch und, ich mein, mal durch und das ich manchmal durch. Das braucht es und das ist richtig, das macht den ganzen Charme glaub, auch aus von da. Was die Karls Gassenschau ausmacht, ist glaub, hauptsächlich auch Technik. Technik. Also wir haben ja eigentlich einen Hauptdarsteller, das ist unser Kran. <lacht> Behaupte ich jetzt mal. also ohne würde <lacht> wird wahrscheinlich nicht laufen. Wir haben natürlich auch Explosionen, wir haben Live-Musik, eine Live-Band, die spielt, wir haben Schauspieler, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, also von der Dimitri-Schule, von einer Akrobatik-Schule, vom klassischen Theater und das es wahnsinnig bunt und wir profitieren wahnsinnig voneinander. Das ist das, was ich schon immer haben wollte machen. Also ich wollte zuerst früher Clown werden, ich habe musik Musiker machen, da bin ich im Theater und habe viel getanzt und bin dann in dem klassischen Theaterbereich nie ganz glücklich geworden. Und wo habe ich das eigentlich alles? Da darf ich lustig sein, da darf ich singen, da darf ich tanzen und wir haben jeden über 1400 Leute, die mit so einem Smile nach also Das ist das schönste Geschenk für mich als Schauspielerin mir darf sehr viel selber hineinbringen, das ist das, was ich über eine Schauspieler natürlich auch wunderschön finde. Also das sind alles die Szenen, die auf der Bühne stattfinden, das sind alles durch Impos entstanden und dann noch einmal redigiert oder noch einmal knapper gemacht, spritziger gemacht. Also es ist eine Arbeit, die von mir ist, und ich dort einfach hineingegeben habe ihnen, und ja, das ist wunderschön. Also wenn jemand krank ist, dann ist jemand krank, dann spielt er krank. Wir haben keine Doppelbesetzung, keine Rolle. Ich habe schon mit Hexenschuss gespielt. <lacht> Wir haben schon mit Magadam gespielt, wo man hinten kotzen und dann wieder auf die Bühne geht. Ist so brutal. Wir hatten schon gebrochene Beine, gehabt, wo man trotzdem gespielt hat. Also es gibt eigentlich keinen Grund zum nicht spielen. Es sei denn wirklich, krass, es geht gar nicht denn Dann musst du so schnell wie möglich einen Ersatz finden. Oder die Rolle streichen. Es gibt Rollen, auf die man verzichten Wenn man schnell durchgeht, geht das. Wenn man diese Szenen aussieht, dann funktioniert das auch. Aber es geht immer. Irgendwie geht das immer. Also ich ich nehme euch jetzt am besten mit zu der Technik. Dann könnt ihr dort mal schauen, wie es dort läuft. Also, gehen wir. So, hier sind wir in der Werkstatt. Hier wird tüftelt und zaubert. Und Jetzt gehen wir auf die Bühne und treffen den Beat. So, hier haben wir den Beat mit der von der Technik. Hallo Nico. Hallo Beat. Ja, der Beat wird euch jetzt wahrscheinlich ein paar Sachen erzählen. Ja, ich kann euch etwas zeigen unter der Bühne. Wenn ihr mitkommt. Also ich komme nicht mit, ich muss an die Sitzung. Ja, geht mal ein bisschen sprechen. Tschüss zusammen, bis später! Also jetzt sind wir hier wirklich komplett unter der Bühne. Also das Besondere ist einfach, dass wir ähm, für jede Show wieder neue Prototypen entwickeln. Also dass wir in diesem Sinne nichts einfach aus dem Laden kaufen, und ihnen zeigen, sondern dass wir versuchen, ähm, neue Techniken für uns selber, neue Materialien, ähm, neue Effekte, halt, wirklich, dass auch, äh, sich die Sachen nicht wiederholen. Grundsätzlich geht es natürlich immer darum, dass wir eigentlich etwas bauen, das nachher von Schauspielern bespielt wird. Ich glaube, dort wird es nachher spannend, wenn wirklich die Schauspieler auch dazu kommen und äh, das Ganze lebendig machen. Wenn es jetzt nur rein Technik wäre, dann wäre es glaube ich, schnell einmal langweilig, dann fehlen schnell die Emotionen. Und äh, das gibt dann die Mischung zwischen der Musik auch eben Schauspieler und der Technik. Wenn es näher zur Premiere kommt und wir alle auf den Bühnen eigentlich gleichzeitig mit arbeiten also müssen, muss muss einerseits proben, man muss aber auch die Bühne fertig bauen, dann machen wir manchmal sogar einen Schichtbetrieb, dass wir von der Technik eher am Morgen früh arbeiten oder zu Nacht spät und die Schauspieler dann den Tag durch Zeit haben, um die Sachen auszuprobieren, auch so lärmfrei, weil oft ist es wirklich eine grosse Baustelle, wenn eigentlich schon die Probebeginn ist, weil man einfach noch nicht fertig ist. Die Schauspieler haben glaube ich großes Vertrauen in uns, weil sie jetzt ja, auch sehen, dass wir das äh, sorgfältig machen äh, meistens probieren wir sie ja so schon mal selber aus, bevor ein Schauspieler darauf sitzt. Es Ist so eine Technik, wo das eigentlich ausprobiert. Äh, Gibt natürlich andere Sachen, da macht die Schauspieler direkt. Ähm, ich kann euch zum Beispiel etwas zeigen, wo es, äh, das Zusammenspiel ist zwischen Technik und Schauspiel. Es ist so eine äh, wir es Also es Personenlüten. ist So ein pneumatischer Lift. Ich Schauspieler da ein. Da können wir in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten. Output fahren lassen oder Uhr schiessen. Und tschüss! Willkommen auf der Bühne! So, jetzt ist die Zeit zum Nachtessen und nachher muss ich vorbereiten, dann könnt ihr dann wieder mit. Bis nachher! Hallo, Ingaesse! Ist gut, ist gut, wir Zuschauerinnen und Zuschauer, Herzlich willkommen. Hallo. So, jetzt bereite ich gerade vor fürs Backstage Theater und beim Backstage Theater, was wahnsinnig anders ist als sonst, ist, das, dass das ja doch mein Reich ist. Das ist ja wirklich mein High. Und wir haben so eine Regel, wenn die Türen zu ist dürfen die Leute nicht auf, auf die Terrasse wenn sie offen ist, dürfen sie auf die Terrasse. Ähm, meine Türen ist zu, weil ich gemerkt habe, also die Performance ist zwar etwas Normales, dass die Leute recht nah kommen Aber ich habe gemerkt, was sie mal auf die Terrasse sind, dass das doch sehr ein Ort ist hier. Das ist nicht Fake, außer jetzt die Bücher, die ein bisschen um die Figuren, die ich hier äh, spiele, ein bisschen zu unterstützen. Aber sonst ist das alles irgendwie bei mir und das ist recht speziell. Und ähm, ja. Und dass ich mich hier auch umziehe, sonst habe ich Garderobe oben. Und jetzt muss ich mich aber noch etwas frisch machen, Wie es geht bald los. Das backstage hat finde ich sehr schön, weil das ist, es hat so verschiedene Teile, wo die Zuschauer einen Einblick haben können. Das ist wirklich das Leben, im Camp. Alles ein bisschen inszeniert, und mit einem Augenzwinken, Eben es ist so etwas überspitzt. Ähm, wo die Leute wirklich frei dürfen, umeinander laufen, was ich sehr schön finde. Man weckt auch den Voyeurismus des Zuschauer. Also auch, können, also dass der Zuschauer aushalten kann, dass wird an die Show sondern dass man einfach wirklich einen Einblick hat in, wie man so leben Also meine Rolle beim Backstage-Theater ist die Schauspielerin. Man braucht keine Stanislavski oder Method Acting für die Gassenschau. Das ist eine Show, das ist groß. Aber beim Backstage-Theater bin ich doch eine Schauspielerin, die sich sehr ernst nimmt und auch ihren Job wahnsinnig ernst nimmt. Das ist natürlich auch viel von mir, wo da so ein bisschen mit reinkommt. Natur pur spüren und echte, echte, echte Abenteuer, Abenteuer erleben. Dann haben wir noch das Einsingen in der Küche, und die Schauspieler sich einsingen. Dann dürfen Sie wirklich hinter der Bühne auch die Technik schauen, wie der Schlund funktioniert. Wir haben ja einen riesen Teich auf der Bühne, wo dann plötzlich kein Teich mehr ist, wo dann plötzlich Abfall rauskommt, wo wir dann plötzlich verschwinden. Wie funktioniert das? Also das wird aufgeklärt, das Rätsel. Das ist ein bisschen wie wenn ein Zauberer seinen, seinen, seinen Trick verrotet Und dann haben wir Backstage Backstage Also Das darf man dann einmal von hinten sehen und einmal von vorne. Und dann gibt es natürlich eine Katastrophe. Ja, los, das ist ein Problem. Also Luigi ist nicht da, ist immer noch nicht da. Aber äh, es hat Leute auf der Tribüne, die wir spielen. Was? Nein, hey, hey, nicht Macht, hey, hey, hey. wir spielen. Soll das sein? Wir spielen. Jetzt sind wir abgestorben, die meisten wollen nicht. Die Kassenschau spielt immer. Yeah, okay.